Leute, ich bin's Conny und heute rede ich mit euch über die besten Pet X-Updates, die es jemals gab. Was war denn euer Lieblingsupdate? update Schreibt's mir in die Kommentare. Wir legen erstmal los mit Nummer 5, das Alien-Update. Das Alien-Update haben viele von euch wahrscheinlich nicht mehr auf dem Schirm, aber es ist meiner Meinung nach eines der besten Updates, die während der Tech World zeit rausgekommen sind. Viele der Tech World updates waren einfach nur Füller-Updates, die einen zum nächsten Update hingeleitet haben. Das Update hat dann wieder ein bisschen mehr Content gebracht, ein paar bessere Eggs gebracht. Man hatte mal wieder ein bisschen was zu tun und zwar nicht einfach nur zu farmen. Aber es gab natürlich noch sehr viel bessere Updates. Doch bevor wir uns die anschauen, lassen wir nochmal das Alien-Update-Revue passieren. Es gibt jetzt Alien-Pets, Alien-Lab, Alien-Forest, drei neue Eggs, zwei neue Mythic Huge Pegasus Pads, Giant Alien Chest, Diamond Cap wurde gerased, das heißt, man kann mehr Diamonds auf einmal haben, Interface Upgrades, schauen wir uns gleich an, Auto-Delete, Editions, Balancing, Halloween Event ist vorbei und mehr. So, als allererstes werde ich mal meinen Rank Reward redeemen, wir sehen, dass da vorne das Ding wieder zu ist, das heißt, Rest of the Champ nicht alle Bugs gefixt, hier komme ich nicht mehr rein, naja, so ist das dann wohl. Wir müssen uns jetzt erstmal alles angucken. Ich habe ein bisschen gewartet, bis ich in das Update reingehe, weil ich auch gemerkt habe, Preston hat ein paar Mal Sachen gefixt, die Server wieder neu gestartet. Wir gehen jetzt als allererstes... Ne, als allererstes fahren wir hier runter. Ich habe nämlich schon ein paar Sachen mitgehört. Ich habe noch an einem Thumbnail gearbeitet, während die anderen im Channel schon alle begeistert das Update gespielt haben. Deswegen habe ich gehört, dass hier scheinbar noch irgendwas dazwischen gekommen sein soll. Vielleicht habe ich mich da auch überhört. Wir gucken einfach mal nach. Erstmal Tech Region... Gehen wir den normalen Weg. Mein Ultra-Lucky-Boost ist weg vom Livestream am Samstag. Hatte ich den noch drin. Jetzt ist er weg. Hier wurde aber in der normalen Welt nichts hinzugefügt. Okay, dann habe ich mich da wohl verhört. Wir begeben uns jetzt in die tag region Und angekommen in der tag region geht es dann endlich auch mal ein bisschen weiter. Die, da hinten gibt es Regionen, die wir freikaufen können. Oh, 8,25 Millionen. Kann ich mir leisten. Sehr gut, dass ich mir Sachen leisten kann. Hier, ähm, diese Kiste, die braucht jetzt nicht mehr so lange abzubauen. Guckt, die hat jetzt nur noch... 1,5 Trillionen, ne 1500 Trillionen Früher hatte die, glaube ich, 5000 Trillionen Ich bin mir nicht ganz sicher Auf jeden Fall sehr viel mehr als jetzt Dann unlocken wir jetzt einfach mal diese Region hier Tap to unlock, buy Und wir haben es geballt Und boah, das ist auch mein Look, ne? Das gefällt mir Aber hier wollen wir uns eigentlich gar nicht erst aufhalten Wir gehen direkt in diese Region rein Kaufen uns das hier Sind dann hier angekommen Boah, das sieht noch viel geiler aus Dieser Wald, boah hier steht dann wieder Coming Soon. Ich kann mir viel mehr leisten. Wir gehen jetzt hier hin, kaufen uns das für 2,8 Milliarden. Und ich setze meine Pets hier ran. Nein, ich kann meine Pets da nicht ransetzen, setzen, weil meine Pets da hinten gerade abbauen und Preston, Das habe ich schon beim Livestream gemerkt. Hat irgendwas gemacht, dass ich meine Pets von dort nicht mehr wegbekomme, wenn die weiter weg sind. Ich muss hier an was Näheres oder so ranstellen. Die wollen nämlich nicht mehr aufhören, das Ding abzubauen. Ich klicke jetzt einfach mal hier unten auf die Einstellungen. Gehe auf Petsending Single. Und selbst das funktioniert nicht. Okay. Dann kriege ich die Pets dann nie wieder weg. So ist das. Gibt es hier eigentlich neue Einstellungen? Nein, gibt es nicht. Aber was es gibt, bei Autos Delete gibt es endlich. Man kann Legendaries deleten, Mythicals deleten und Exclusives deleten, wenn man möchte. Ich schalte die natürlich jetzt alle aus, weil ich erstmal nichts mehr deleten möchte. Aber ich hätte natürlich gerne das alles angemacht, außer Mythical und Exclusive, wäre das Event war. Dann hätte ich nicht so oft das Problem gehabt, dass mein Inventar voll gewesen wäre. Mein Inventar ist immer noch ziemlich voll. Ich habe ja wieder ein paar Eier geöffnet, das hier ist immer noch... Also ich nehme das hier direkt nach dem Livestream auf. Was heißt direkt nach dem Livestream? Nach dem Livestream habe ich noch ein bisschen was anderes gemacht. Aber sonst habe ich nichts mehr im Pet-Simulator gemacht. Deswegen ist das hier mein Inventar, das ich nach dem Livestream dann hatte. Und ich glaube, ich muss einfach mal alle Pets anequippen. Und jetzt nochmal alle Pets neu equipen. Und jetzt kann ich die auch hier ransetzen, an diese Kiste. Weil hier können sie ein bisschen schneller fahren. Das ist auf jeden Fall ein cooler Wald. Dieser Glow ist meines Erachtens ein bisschen zu stark... Eine Sache ist, wenn man es abschwächen wollen würde, müsste man die Transparenz runterstellen, das ist alles auch nicht so cool, also es passt. Es sind einfach zu große Flächen, die leuchten, aber an sich hat es schon einen geilen Look, vor allem mit der Skybox, die die Tech World bietet. So, wir schauen uns jetzt mal die neuen Eggs an, die neuen Eggs sollen nämlich auch ziemlich gut sein und ich wette, ich kann mir davon kaum welche leisten, weil ich halt nicht so viele Tech Coins habe. Ich habe auch schon gehört, das neue Mythical Eggs soll 300 Trillion haben und ihr seht... Top-Players worldwide sind jetzt ordentlich nach vorne geboostet. Ich mit meinen 1,6 Trillionen bin eigentlich nichts mehr. Hier ist die Tech-World schon fast fertig, sehe ich gerade. Wow. Okay, es kam... Jetzt die Alien Eggs dazu, die Martian Eggs und die Planet Eggs. Wow. Gut, hier ganz normale Alien Eggs. Hat man ja schon in den Leaks gesehen. Die Marsiana. Oh, hier gibt es auch wieder so einen Axolotl Marsiana. Okay, das eine haben wir aber auch schon in den Leaks gesehen. Und hier. Das Ei möchte ich jetzt mal öffnen. Mal gucken, wie viele Eier ich öffnen kann. Ich hau mir jetzt Boosts rein und versuche gleich, so gute Pets wie möglich zu ziehen. Oh, der Storm Dragon sieht auch geil aus. Also, hauen wir rein. Ultra Lucky, Super Lucky. Und dann öffnen wir die Eier. Ich habe zwar diese ganzen Mythical-Chancen so weit hochgekauft und ich kann mir das Ei schon gar nicht mehr leisten. So schnell ist man pleite in diesem Spiel. Naja, ich habe keinen Mythical gezogen. Guck mal, meine Pet Collection, da ist auch ein bisschen jetzt was drin. Roblox Victor macht seine Pet Collection ja komplett voll. Ich habe gar nicht die Zeit dafür, die komplett voll zu machen. Aber ja, ich hätte gerne die Huge Pumpkin Cat gehabt. Ich konnte sie nicht ziehen. Jetzt gibt es den Huge Pegasus. Wie man den kriegen kann, müssen wir auch noch schauen. Die kriegt man auf jeden Fall nicht aus diesen Eggs hier, oder? Das wäre ziemlich seltsam, wenn man die ziehen könnte aus den Eggs. Aber nein, kann man nicht. Da wird es dann eine andere Möglichkeit für geben, an den Huge Pegasus zu kommen. Wir werden auch gleich einmal zum Trading Plaza gehen und gucken, ob man dort ein bisschen weiterkommen kann. Hier muss ich wahrscheinlich noch so sechs Stunden warten. Zwei Stunden muss ich noch warten, dann kriege ich hier noch ein paar Dark Meta-Pads raus. Und wir werden auch gleich nochmal gucken, ob es irgendwelche Fuse-Methoden gibt, damit wir alles, was das Update so zu bieten hat, einmal angeschaut haben. So also meine Pets farmen mir fleißig weiter. Wie viel kriege ich eigentlich pro Ding? Weil 500, okay. Na, ich würde sagen, wir gehen mal wieder zum Shop. Preston hat ja gesagt, dass äh, die Halloween-Event-Upgrades auch nach dem Update noch zur Verfügung stehen werden. Dann müsste er theoretisch die Maschine zum Trading Plaza hinzugefügt haben. Oh, jetzt ist äh, hier auch endlich das Ding offen. Einmal öffnen. Einmal. Please. Dominus Fritius. Naja. Besser ein Dominus ist als nichts, oder? Hallo, please? Okay, wir haben es geschafft. Der Trading Plaza öffnet sich. Wir sind da. Und was haben wir hier? Hier haben wir die ganz normalen Maschinen, die wir kennen. Enchanting, Enchanting Maschine, die Fuse Maschine, die Dark Matter Maschine haben wir hier. Rainbow Maschine, Gold Maschine, VIP Area und das war's tatsächlich. Hier gibt es die normalen Upgrades, aber nicht die Halloween Upgrades. Okay, interessant. Sonst hat sich hier nichts geändert? Scheinbar nicht. Shine Present is Temporary Disabled. Also gibt's da jetzt erstmal nichts. Na gut, wenn sich hier nichts geändert hat, dann gehen wir wieder in die normale Welt. Aber irgendwas muss Preston die ganze Zeit gefixt haben. Weil Preston hat die Server scheinbar mehrfach neu starten müssen. Das heißt, irgendwas muss es ja noch gegeben haben, was er nicht wollte, dass man so schnell erreicht. Aber okay. Das kann ich mit leben. Machen wir einfach mal weiter. Ich bin auch überrascht, dass Preston direkt zwei neue Region plus eine Kistenregion hinzugefügt hat. Ich dachte, es würde tatsächlich erstmal nur eine kommen. Aber Preston war scheinbar sehr motiviert und wollte loslegen. Oh, guck mal mal, was ich so fusen kann mit dem, was ich habe. Ich habe ja nicht so viel jetzt. So, Rainbow Grim Reaper. Eins, zwei, drei. Rainbow Grim Reaper geben mir. Das ist doch schon mal was. mibo in a Spaceship ist ein bisschen besser als ein Rainbow Grim Reaper. Ich würde sagen, ich unequip erstmal alle Ghoul cool Horses hier. So, und dann sehen wir wieder, was wir machen können. Okay, sagen wir jetzt mal 1, 2, 3, 4 Rainbow Grim Reaper bringen mir. Ui, so ein Skorpion. Ein Blue Fluffy. Ein Epic Rainbow. Okay, dann 1, 2, 3, 4, 5 Rainbow Grim Reaper bringen mir. Oh, ein Legendary. Was ist das für ein Legendary? Ein Star Surfer. Auch ein Rainbow. Auch nicht schlecht. Äh, uh, Mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Grim Reaper. Auch noch einen davon, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Noch einen. Okay, dann sollte man eigentlich nur mit 5 gehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bring mir. Noch einen davon. Okay, das ist immer mehr Verschwendung. Ich will jetzt mal was Besseres. Wir gehen jetzt mal mit 12 Grim Reaper 12 Grim Reaper geben mir... Try with other pets. Okay, 12 Grim Reaper geht nicht. Okay, dann versuche ich einfach mal... 11... Elf geht auch nicht, okay. Es gibt keine Kombination für elf Grim Reaper. Dann machen wir 10 Grim Reaper. Nein, nein, nein, die Server wurden wieder geschutzt. Wir müssen doch mal auf einen neuen Server gehen, Leute. Aber das hatte ich ja auch noch nicht, dass das Spiel zu mir sagte, unable to fuse. Dann gab es scheinbar noch nichts, was dem ansatzweise im Gegenwert stand. Ich meine, es macht auch Sinn, man erwartet ja was Besseres zu bekommen und wir kennen das von früher. Früher hat äh, die Fuse-Maschine dann was Schlechteres gegeben, wo man dann auch enttäuscht war. Wir gucken jetzt nochmal mit 10 Grim Reapern. Ich hoffe, das klappt diesmal. Und ich krieg nochmal so einen Teil. Okay, wenn, wenn ihr Star Surfer haben wollt, dann macht es mit 5 Grim Reapern. Jeder Grim Reaper, den ihr mehr reinsteckt, ist verschwendet. Es ist, äh, ist ein verschwendeter Grim Reaper. Okay. Was könnte ich noch reinstecken? Ja, ich könnte. Ich, ich packe jetzt einfach mal meine goldenen Grim Reaper rein, weil ich die eh nicht mehr brauche. Da kriege ich jetzt ein Blood Agony raus. Ja, das ist jetzt auch nicht so nice. Was passiert eigentlich, wenn ich drei Stars surfer Okay, sagen wir mal nicht... Doch, wir, wir versuchen es jetzt. Eins, zwei, drei, vier surfer bringen mir. Geht nicht. Okay, man kann schein... Man kann da wahrscheinlich nichts Besseres mehr rausfusen. Das ist wahrscheinlich das Beste, was man fusen kann momentan, die surfer. Ein bisschen ernüchternd, dass das das Beste sein soll. Aber dann ist das wohl so. Ich meine... Wenn das die Besten sind, wie stark war nochmal ein Rainbow Grim Reaper, äh, ein Rainbow Ghoul Horse? Ich muss die Community fragen. Ich muss die Community fragen. Leute, ich habe eine wichtige Frage. Wie stark ist ein Rainbow Ghoul Horse? 23 Milliarden, sagte er. Das bedeutet, die sind immer noch schlechter als Rainbow Ghoul Horses. Also weiß ich nicht, ob sich das lohnt, äh, die Grim Reaper hier zu fusen. Ich werde die Grim Reaper jetzt aber fusen, weil das ist ja das Einzige, was ich mit den Grim Reapern gerade machen kann. Okay, 5, da gibt es dann die Chance, dass man sowas rausbekommt. Ich mache es einfach mal mit 6. Dann kriege ich wahrscheinlich. Genau, dann kriege ich die... Äh, dann kriege ich die Star Surfer. Ich möchte jetzt Rainbow Star Surfer haben. Und dafür werde ich jetzt immer 6 fusen. Weil ich gehe davon aus, dass es dann... Genau. Wahrscheinlicher ist, dass ich dann auch die Rainbow Star Surfer rauskriege. Jetzt habe ich nur 5, also hat auch funktioniert. Gut, wir ja, haben Star Surfer. Kann ich die Ghoul Horses? Ne, die Ghoul Horses kann ich nicht fusen, schade. Ja, die Vampire Bats, die bringen mir gar nichts. Wenn ich so zwölf Vampire Bats fuse, kommt bestimmt nur Müll raus. Der da ja ein Blurred Agony. Ist nicht, ist nicht, ist nicht so schlecht. Ich meine, hat eine Milliarde, aber ist jetzt auch nichts Besonderes. Ja, sonst habe ich nichts, was ich großartig fusen könnte. Nichts, was mir was bringen würde. Ich kann die Jelly Aliens hier fusen. Wenn ich davon, sagen wir mal, neun nehme... Kriege ich äh, so ein Gleebo, The Alien? Auch nicht so prickelnd. Okay, Star Surfer. Wir gucken uns jetzt nochmal die Pets an, die man so ziehen kann. Dafür stelle ich meine Pets auch einmal in die Giant Alien Chest. Die Giant Alien Chest muss nur einmal spawnen. Ah ja. Und ich muss erstmal meine Pets haben. So, jetzt sind die da. Und ich gehe zum Tech Shop und gucke mal. Das ist auf jeden Fall das Legendary aus diesem Eck hier. Okay. Man kann also das Legendary aus dem zweitbesten Eck füßen. Die Frage ist nur, wie kriegt man das Legendary aus dem besten Eck? Oder Blue Fluffy? Blue Fluffies epic? Ja, Blue Fluffies sind epic. Das ist ja so gar nicht legendary. Ah, okay. Dann gibt es in dem besten Eck keine Legendaries. Und weil es keine Legendaries gibt, in dem besten Eck und man keine Mythicals fusen kann, ist das tatsächlich die neue beste Fuse-Methode, die es gibt. Okay. Also wenn ihr noch ein paar Grim Reaper habt aus mehr als fünf Grim Reapern, kriegt ihr momentan das beste Pad, das man fusen kann. Und zwar das beste Legendary aus dem zweitbesten Eck. Weil es im besten Eck halt nur diese äh, Blue Fluffies gibt und Blue Fluffies äh, sind in Rainbow gerade mal 12,5 Milliarden stark, während der Starsurfer 15 Milliarden stärker hat. Dementsprechend habe ich per Zufall die beste Fuse-Methode rausgefunden, die es momentan gibt. Und damit kommen wir auch schon zu Platz 4. dem Bank-Update. Das Bank-Update hat nicht viel Content zugebracht. Das Bank-Update hat nicht viel Content hinzugefügt, aber die Bank und die Bank ist wirklich ein sehr wichtiger Teil von Pet Simulator geworden. Und das Update ist bei mir draußen. Er hat nur die Bank hinzugefügt. Oh, ich habe wirklich gedacht, dass er noch neue Eggs und Regionen hinzufügt. Okay, dann bin ich ein bisschen enttäuscht. Aber man muss auch sagen, so eine Pet-Bank. Wir gucken uns das gleich an, aber wir, es gab ja schon einige Leaks, wer die raushaut. Das ist ein richtig großer Aufwand, sowas zu programmieren. Und Lootbacks plus More. Okay, was ist denn More? Ich bin gespannt. Okay, als allererstes gucken wir einfach mal hier rein. Ich finde es schade, es gibt keine neuen Pets. Ich habe so lange Diamonds gespart, damit ich mir was beim Merchant holen kann. Dann gibt es doch keine neue Region, dann gibt es doch keine neue Kiste. Das ist ein bisschen schade. und muss man wohl mit leben. Gibt es neue Settings? Neue Settings gibt es nicht. Okay, Victor ist jetzt auch hier auf dem Server drauf. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich habe gehofft, dass er wenigstens eine neue Region raushaut. Ich verstehe ja, dass das ähm, Update richtig, richtig anstrengend ist. Äh, komm, die Region, die hätte er uns wenigstens noch gönnen können. Na gut. Gehen wir einfach mal zum Spawn rüber, gucken, ob da jetzt ähm, was Neues zu finden ist. Ob sich hier irgendwas verändert hat. Oder am Trading Plaza vielleicht. Wäre ja auch denkbar. Halt, guck mal, da ist Victor gerade. oh guck. Victor hat viel mehr Pets als ich. Und weil er die Pet-Datenbank immer macht. Und da steht jetzt The Bank. Und da sind jetzt die golden Pets. Dann gucken wir mal in die Bank rein. Store valuable Pets. A chair with friends. Interests on diamonds. Interests on diamonds? Tatsächlich? Uh. Okay, jetzt lädt es. Ich bin gespannt, was da lädt. Ich gucke einmal hier rein. Immer schön zu sehen. Number and nil. Add Pet, Pet. Update Pets. Der hat wohl eine Funktion nicht ganz funktioniert. Bank Leaderboard coming soon. Oh, ein Leaderboard wird es auch noch geben für die Bank. Okay, wie kann ich mir das vorstellen? Müssen wir wohl warten. Auf jeden Fall muss das hier erstmal laden, wie es aussieht. Und Die Bank ist jetzt hier. Macht doch Sinn, dass die Bank hier ist. Ich meine, die Gebäude wurden einfach vertauscht. Die goldene Maschine stand früher da. Das Gebäude stand früher da. Aber ja, gut. Gucke mal ganz kurz nach, wie es bei Victor aussieht. Victor ist gerade noch gemutet. Okay, der hört uns nicht. Aber der redet jetzt wahrscheinlich in seinem eigenen Stream darüber, was er vom Update hält. Ich guck gerade, es gibt ja auch noch Redeem Rewards. Und ich hoffe, die Bank lädt jetzt. Please? Please? Im Notfall muss ich den Server nochmal neu laden. Vielleicht hat Preston auch noch einen Bug reingehauen, dass es gar nicht erst lädt. Und das, das hier hat dafür gesorgt, dass es komplett errored. Äh Ja, fail to get Bank Invites. Authentification failed. Unknown Error. Preston will uns hinhalten. Aber immerhin, na, dann kann man nicht immer noch sagen, dann habe ich immerhin noch Zeit, um mehr Diamonds zusammenzufarben, weil ich will, wenn die neuen Pets rauskommen, will ich mir die, die neuen Mythicals beim Mystery Merchant holen, und zwar so viel, wie es geht. Dafür spare ich momentan Diamonds. Ähm, warte, was? Das Exclusive-Pet im Shop kostet bei mir... Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ja, das, ähm, liegt dann daran, dass der Preis nicht gegettet werden konnte. Nobody's in the server. Hier muss ich raufgehen. Ähm, bei mir sind die Preise schon da. 599, äh, Robux kostet der Sea Dragon. 1.199 Robux kostet die Cat. Die finde ich ganz cool. Und äh, der Wicked Angelus. gab's es nicht schon? Ich bin mir nicht sicher. Mit Reality kostet 5.000 Robux. Also auf jeden Fall eine Menge. Hat auch ab, aber auch 85 Milliarden Stärke. Auch nicht schlecht, ne? VIP habe ich immer noch nicht gekauft. hat Auto-Hedge immer noch nicht. <lacht> Guck mal. Triple Coins kostet Fragezeichen Robux. Ah, hier sind es wieder 400. Kann gerade halt nicht geladen werden Exclusive Pets in Paar, ja Na gut, dann müssen wir wohl warten, bis das ähm, nächste Update raus ist Und Preston den Fehler fixt Weil es kann doch nicht sein, dass Preston jetzt äh, die ba das Bank-Update raushaut Und das Öffnen von den Banken schon nicht funktioniert Ah, mies Dann ist das weg Buy Account, es ist da 7,5 Millionen Diamonds für ein Bank-Account Alles klar Congrats, you now own a Bank-Account My Bank Nice Okay, die Bank ist endlich da hat sich ja gelohnt, dass ich ein bisschen Diamonds gespart habe. So, was haben wir denn hier für Settings? Tier 1, Tier 2, Basic Accounts. Ach, man kann hier dann mehrere, mehr Pads reinpacken und kann mehr Spieler hinzufügen. Ja, dann muss ich das wohl machen, oder? Uh, das kostet 40 Millionen. 40 Millionen, das ist ja richtig teuer. Kaufen. Wir warten, wir warten, wir warten, wir warten, please. Kriege ich eine Rückmeldung? Ja, wir müssen wohl warten. Und this bank does not have enough Diamonds to upgrade. Muss ich da Diamonds reinpacken in die Bank? Okay, ich packe jetzt in die Bank, packe ich ein paar Diamonds rein. Wir packen da jetzt einfach mal, sagen wir, 100, 100.000 Millionen Diamonds rein. Okay, Deposit. So, jetzt arbeitet er wieder. Er arbeitet, er arbeitet, er arbeitet. Arbeite schneller, arbeite schneller. Es arbeitet langsam. <lacht> Ach so, eins, 50 Millionen Cap habe ich. Alles klar. Okay, dann muss ich jetzt back gehen. Muss Deposit gehen. Und muss dann sagen, 50, 000, 000. Ich packe dann trotzdem nochmal ein paar Pets rein. Und zwar diesen, diesen, diesen, diesen. Und die beiden. Und jetzt aber, please. Jetzt mach. oder mach. Please. Und jetzt lädt meine Bank wieder nicht. Ach, Mensch. Ja, das Problem ist, jetzt wo das Pet Simulator X-Update rauskam, ist es natürlich so, dass ganz viele Leute dieses Spiel spielen. Und alle, die das Spiel spielen, wollen natürlich jetzt auf diese blöde Bank zugreifen. Dementsprechend werden die Roblox-Server damit auch wieder überfordert sein. Und damit die Bank hier auch sicher ist und man dort keine Sachen verliert, muss Preston halt bei... Allem was man macht, eine Anfrage an die Server stellen und warten, bis die Anfrage verarbeitet wurde, sonst gibt es ja das Risiko, dass wir Pets verlieren oder Pets dupen können und das sollen wir ja nicht. Ich habe mich verklickt. Also, ich habe mich aus dem unmuted! Du hast dich unmuted. Hallo. Mein Problem ist eher, dass ich jetzt 50 und 60 und 70 äh, Tech Coins aus der Tech Entry Kiste bekomme. Warte, mit wie meinem 40? besten Pets. Oh, 50, oh, 60, 70 ich auch nur. Hä? Ich krieg 22. Ja, ja aber die, die große Kiste ist noch normaler. Die Tech Entry Kiste ist halt so verbuggt. <lacht> ich krieg einfach 18 Tech Coins bei der, bei der Tech Entry Kiste. Hey, und Roblox Felix ist auch da. Ja, äh, Felix betet gerade die Bank an, dass sie lädt. Bei mir lädt sie nicht. Ich gehe jetzt auch mal auf Lootback suchen. Ja, wir warten einfach ein Stückchen. Ja, eben, deswegen ist ich ja gerade... Jemand hat aber, auch ja. geschrieben, bei ihm kommen aus irgendeiner Kiste Lootbags raus. Ja, aus den Kisten, aus den großen Kisten kommen auch Lootbags raus. Und wenn du die abbaust, zumindest jetzt habe ich die Tech Entry Kiste abgebaut, ich habe als Reward ähm, irgendwie vier, glaube ich, rausgedroppt bekommen und dann sich auch selber noch äh, sechs rausgedroppt bekommen. Aber okay. je, natürlich, du kriegst halt nur normale Coins daraus, ne? Das ist nicht so geil. Ja, weil wir in der normalen Welt sind. Eben. Aber ich bin ich gespannt. Ich finde schön, aber das ist... Äh, hm? Ich finde schön, dass es halt solche Sachen sind, die du aufheben musst. Das finde ich schön. Das habe ich auch einfach spekuliert, ob das so sein wird oder ob es etwas ist, was du halt abbauen kannst, wie zum Beispiel der Giant Present oder so. Aber nö. Ich, ich habe auch es ist gedacht, gedacht, dass du meine das sie abbauen mehr. mit seinen Pets. Das ist einfach sowas ist wie die Geschenke hier. Ja, das dachte ich auch, dass das das Realistischste wäre. Mhm. Aber nö, es ist so, finde ich schön. Was geht, äh, Engenho? <lacht> Conny, wenn man diese Boosts enden, ist ein neuer Text. Okay. Aber ah. also, was hast du schon gesehen, also die, bei dem Boost, ne? Mhm. Äh, das fällt jetzt jetzt dicker von dem Use. Ist halt dafür da, dass es halt, ähm, natürlich damit halt mehr Boosts rein können, ne? Ach das. so. Also, das sieht halt kacke aus. Ich find's gar nicht so schlecht. Also, stört mich nicht. Kann sein, dass es auch nur ungewohnt ist, aber so jetzt sieht es einfach nur kacke aus. Ich, ich find's, tamam. Alles gut. Okay. Okay. 100.000 Diamonds ist gut. Und was war das? Vier 4 Trillion Coins ist nicht so gut. Was? Free OP pads Und das war's. Okay, noch keine weiteren Lootbags. Ich will jetzt die Kiste einmal komplett abgebaut haben. Ach, egal. Wir gucken nachher nochmal zur Kiste. Ich gehe jetzt nochmal zur Bank. Bonnie, wenn man diese boost in neue test ich schon vorgelesen. Was ist das für ein Satz, Bruder? Verzauberung wäre egal. Auto-Lootbags sammeln. Ich finde, das sollte, wenn dann, wenn es als Verzauberung wäre, zu Magnet zusammengehören. ja. Aber an sich, vielleicht als Game Pass? Nee, es wäre so oder so. Nee, ich finde schon gut, dass man die selber einsammeln muss. Ja, ich irgendwie auch. VIP lohnt sich mittlerweile. VIP lohnt sich Ich hab 100.000 Gems bekommen. Ja, ich hab 100.000 Gems insgesamt bekommen. Und einen Booster. Du kriegst also mindestens 50.000 Gems pro gem Pickup Anstatt irgendwie 9.140 oder sowas. Und du kriegst halt ein paar Booster. Ja, dann äh, muss mir Crafter jetzt mal VIP sponsern. Ja. Man kann mit der Bank äh, Nein, kann man nicht. Ich glaub auch nicht, dass man mit der Bank dupen kann. Nein, das kann man nicht. Das kann man nicht. Ganz sicher nicht. 100 Prozent, Digga. Da lege ich meine Hand aufs Feuer, Digga, dass es nicht geht. Und während Victor sich die Hand verbrennt, fahren wir fort mit dem nächsten Platz. Und zwar Nummer 3. Das Pixel-Update. Mit dem Pixel-Update oder auch 8-Bit-Update genannt, hat Preston die zweite Welt in der Void-Region eingeführt und uns damit endlich wieder mal das Gefühl gegeben, dass wir beim Halloween-Update hatten. Und zwar, dass es möglich ist, Mythicals zu ziehen. Das beste Eck in der Pixel-Welt war ein richtig geiles Eck,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 Wir machen direkt weiter. Und Platz Nummer 1 kann natürlich nur das Halloween-Update sein. Ich wollte es erst nicht mit in die Liste nehmen, weil es ja eigentlich ein Event ist. Aber es war so ein geiles Event, dass es auch hier bei den besten Updates nicht fehlen darf. Also hier noch einmal das Video zum Halloween-Event. Nur falls mal wieder Leute fragen sollten, wie kommt man denn dahin, zeige ich euch nochmal den richtigen Weg. Man geht über den normalen Spawn-Shop. Die Region kennt ihr, nur der Himmel ist inzwischen orange. Und hier steht die Kanone. Bei der Kanone drückt ihr E und dann werde zum Halloween-Event befördert. Und jetzt, wo wir hier sind, werde ich mir zuallererst die neuen Gamepässe kaufen. So, ich habe mir jetzt nochmal ein paar Robux aufgeladen. Der größte Teil dieser Robux wurde von Crafter spendiert. Ein bisschen was muss ich mir jetzt noch selbst dazu aufladen, weil ich was vergessen habe. Wir gehen in den Exclusive-Shop, der hieß früher 15 pets equipped. Ähm. Entschuldigung? Was ist denn hier los? Ähm. Was ist das? War das schon immer so? Leute... Ist das normal? Ich schwöre, das hat der gestern nicht gemacht. Steht was in der Konsole drin? Nein. Steht was im Chat? Nein. Okay, okay. Dann... Dann weiß ich nicht, was das ist. Vielleicht kommt es immer, wenn man ein Pet hat Keine Ahnung. Was hat denn das jetzt getriggert? Ähm, okay. Machen wir mal weiter mit dem Video. So, ein Dominus Darkin wäre auch ziemlich geil. Aber der ist richtig teuer. Der kostet einfach 5000 Robux. Aber was ich haben möchte. Erstens, den Mythical Hunter Game Pass. Damit ich eine höhere Chance habe, Mythical Pets zu ziehen. Den brauche ich jetzt endlich. Und ich habe ihn. Ah, okay. Okay. Wir haben den Mythical Hunter Game Pass. Purchase successful, thank you so much. Jetzt hole ich mir noch Magic Eggs, auch ein absolutes Must-Have. Wenn ihr euch das leisten könnt, holt euch Magic Eggs, dann könnt ihr aus normalen Eiern einfach goldene oder sogar Rainbow Pets ziehen. Was sich bei diesem Ei besonders lohnt. Triple X kann ich mir jetzt nicht leisten, dafür habe ich nicht genug. VIP möchte ich auch nicht. Aber was ich wirklich noch möchte, ist super Pet Storage. 500 mehr Pet Storage, damit ich nicht immer wieder... ...die Pets Gold machen muss, bevor ich fertig bin mit Öffnen. So, und damit werden alle meine Robux wieder ausgegeben. Ich gucke noch einmal nach. Ja, und tatsächlich habe ich jetzt nur noch 31 Robux. Jetzt, wo ich es gerade gesehen habe, bereue ich es schon ein bisschen. Also, Triple X wäre auch noch cool. Dann könnte ich viel schneller die Eier jetzt öffnen. Aber das Leben ist nun mal so, wie es ist. Ich habe nicht unendlich viele Robux. Ich werde jetzt auf jeden Fall mir noch den Super Lucky Boost reinhauen zweimal. Und den Ultra Lucky Boost dreimal. Und dann öffnen wir ein paar Eier. Und aus dem ersten gleichen Grim Reaper. Das ist so schön an diesem Eck. Man zieht so viele gute Pets. Und jetzt habe ich hoffentlich endlich die Chance, endlich mal ein Mythical-Pet zu ziehen. So einen Werewolf will ich eigentlich gar nicht haben. Die sind richtig mies gebalanced, die Werwölfe. Weil man zieht die in dem Eck einfach weniger als ein Grim Reaper. Da zieht man vampire Pet, zieht man immer noch mehr. Viel mehr natürlich. Weil das ist ja auch das häufigste Pet, das man ziehen kann. Aber so ein Werwolf zieht man am seltensten. Neben den Mythical Pet. Na gut, man sieht ihn am zweitseltensten aus dem Bett, äh, aus dem Ei. Und das ist echt lächerlich. Für so ein Epic Pet, das dann nicht mal so gut ist wie zum Beispiel der Grim Reaper. Und mein erster Mythical! Ich hab's endlich geschafft! Gott schütze den Herren, Gott schütze alle. Ich habe endlich einen Mythical gezogen, ich bin so glücklich. Gleich noch den nächsten Mythical hinterherziehen, bitte. Na gut, das wäre zu lustig gewesen. Ich möchte heute so viele Mythicals ziehen, wie ich kann, weil ich, ich werde nie wieder diese Chance bekommen, so viele Mythical, also zumindest Mythicals, mit so einer hohen Chance zu ziehen wie heute. Oh, ich bin so hyped. Aber ich habe bisher noch kein goldenes und noch kein Rainbow Pad gezogen. Ich weiß nicht, ob ich neu joinen muss, aber ich denke, dass Preston das Spiel so gut programmiert hat, dass der Game Pass eigentlich funktionieren sollte. Das hoffe ich zumindest. Aber wenn ich bald kein äh, goldenes Pet ziehe, dann werde ich vielleicht einmal rejoin, einfach nur um sicher zu gehen. Also ich finde, es könnte jetzt langsam mal aufhören, dass die ganze Zeit nur noch Vampire Bats kommen. Dankeschön, das ist doch schon viel besser. <lacht> Gott, ich habe jetzt noch 800 Millionen Coins. Das heißt, ich äh, kann einfach über 900.000... Äh, 900.000... Ich kann über 900 Eier öffnen. Und 900 Eier würden nicht mal für meine 500 Pet Storage, die ich mir gekauft habe, reichen. Das heißt, ich muss trotzdem noch Gold machen zwischendurch. Aber ich kann halt so viel mehr Exits endlich öffnen. Aber ich glaube, ich join noch einmal den Server neu, weil ich bisher immer noch keine goldenen Pets gezogen habe. Und ich langsam ein bisschen. Hm langsam ein bisschen Angst bekomme, dass mein Game Pass einfach noch nicht aktiviert ist, weil ich nicht nach... Äh, nicht rejoined bin. Und deswegen wechsle ich jetzt erstmal den Server. So, man spawnt direkt wieder in der Halloween-Region, aber mit dem Mikrofon aus, wie es aussieht. Und ich werde direkt weitermachen mit dem Eier öffnen, weil ich habe ja jetzt die ganzen Boosts drin. Ach Mensch, und da unten sieht man es dann auch noch. Mythical Hunter habe ich jetzt Lucky. Und ich möchte jetzt auch mal was Goldenes ziehen, weil ich habe ja jetzt... Ja, ich habe den Magic X Game Pass. Gibt es eigentlich sonst noch irgendwelche neuen Sachen? Nee, sonst hat er nichts Neues hinzugefügt. Ist auch in Ordnung. Auto-Hedge kann ich mir auch nicht leisten. Naja, natürlich auch schön. Und ich hoffe, ich habe kein Auto-Delete an. Leute, ich sehe auch öfters mal in den TikTok, manchmal auch sogar in den YouTube-Kommentaren, dass ihr die ganze Zeit Eier öffnet, aber die Pads nicht bekommt. An die wenigen von euch, die es immer noch nicht wissen, das liegt daran, dass ihr Auto-Delete anhabt. habt, um, um Auto-Delete auszumachen, einen Blick geht hier links auf die Settings, Auto-Settings. Und hier Auto-Delete, das muss alles dunkel sein. Weil wenn Auto-Delete hier irgendwas anderes, wenn ich zum Beispiel Epic anmache, dann werden die Werwölfe, die ich aus diesem Act ziehe, sofort gelöscht. Auto-Delete macht halt nur Sinn, wenn man wirklich auf... Mythical-Pets geht oder so und die ganzen normalen Pets hier, die Rare-Pets, wie die vampire weg weghaben möchten. Giant Pumpkin has spawned. Ich kann euch den Giant Pumpkin auch einmal zeigen, weil ich darüber noch was loswerden möchte in der Fantasy World. Oh, Fantasy World ist immer schwer, Sachen zu finden, weil die können überall auf jeder dieser Inseln sein. Hier ist er nicht, da ist er nicht. Jetzt müssen wir durch alle Portale durch, um ihn zu finden. Guck mal, die Leute suchen jetzt. Wir gehen hier rein. Kein Giant Pumpkin. Wir gehen zurück. Wir gehen hier rein. Und kein Giant Pumpkin. Wir gehen zurück. Und wir gehen hier hin. Und kein Giant Pumpkin. Und wir gehen wieder zurück. Und wir gehen hier hin. Auch kein Giant Pumpkin, oder? Nein, die steht da einfach nur so. Wir gehen wieder zurück. Dann gehen wir noch hier hin. Und hier ist der Giant Pumpkin. Und wenn man den Giant Pumpkin abbaut, erstens dauert das eine Weile, den abzubauen. Also es dauert länger, den abzubauen, als wenn man jetzt die Grand Heaven Chest abbaut. Und am Ende kriegt man höchstens ein bisschen mehr als äh, die Grand Heaven Chest. Jetzt ich wir 50.000 bekommen. Also 50.000. Jetzt nochmal 40.000. Also sagen wir 100.000 haben wir jetzt bekommen. Und wenn wir ihn jetzt komplett abbauen, dann kriegen wir darauf nochmal 100.000. Das heißt, in der Summe haben wir ein bisschen mehr als 200.000 bekommen. Und da können wir stattdessen auch einfach zur Grand Heaven Chest gehen, die einmal abbauen. Das geht viel schneller. Seht ihr? Drut drut drut drut drut. Abgebaut. Und ich habe auch 200.000 bekommen und die Kiste ist direkt wieder da. Also lohnt es sich überhaupt nicht, den Pumpkin abzubauen. Weil der Pumpkin, der kommt nur einmal alle 300 Jahre und dann musst du den auch noch suchen. Stattdessen kann man hier neben der Grand Heaven Chest stehen, die abbauen. Die ganze Zeit immer wieder neu abbauen, kriegt immer über 200.000. Manchmal kriegt man weniger, aber dafür kriegt man manchmal auch einfach 400.000. Also, und manchmal ist es natürlich verbuggt und man muss ein bisschen länger warten. Aber ich werde jetzt weiter machen mit dem Eiern öffnen hier, weil darum geht es ja eigentlich in dem Video. Something went wrong, try again. Yo, kein Problem, ich weiß gar nicht, was wrong gewendet sein soll. Aber ich öffne jetzt weiter die Cursed eggs. Vampire Bats. Ich will keine Vampire Bats. Weil wenn ich Vampire Bats kriege, dann muss ich immer so lange auf die Mythicals warten. So, wir merken uns, ich habe jetzt 50 Millionen ausgegeben. Das heißt, es sind noch 800 Millionen übrig. 50 Millionen sind ungefähr 70 oder 75 Eier, glaube ich, oder? 76, keine Ahnung. Grim Reaper. Davon kann ich gerne mehr bekommen. Also, gerne. Gib mir einfach. Und Leute, wie findet ihr das Halloween-Update so? Also ich persönlich finde das Halloween-Update richtig geil. Rainbow Pet. Rainbow finde ich immer gut. Aber das Halloween-Update, das letzte Update, das war ja Horse! Ah, endlich. Okay, okay. Ganz ruhig. Wir machen jetzt einfach weiter. Jetzt wird nichts geschehen. Wo war ich? Ähm, das letzte Update war ja wirklich eine Enttäuschung. Beim letzten Update habe hab ich mir gedacht, yo, es kommt vielleicht noch eine neue Tech-Region, kam nicht. Ich dachte, es kommen vielleicht noch ein paar mehr Pets, kam nicht. Es, es gab halt kein Gameplay, das das letzte Update geboten hat. Und das muss Pet Simulator mit einem Update bringen, weil nach einem Update muss man ja mindestens eine Woche auf ein neues Update warten. Und in der Woche braucht man Gameplay. Das letzte Update hatte... Noch ein Ghoul -Horse, als ob, als ob ich den jetzt so schnell wiedergezogen habe. Digga, Digga, endlich lohnt sich das. Ich, jetzt werde ich die ganze Zeit vom Ghoul -Horse unterbrochen, okay. Bin, bin ich absolut konform mit. Ich kann gerne noch weitere Ghoul Horses ziehen, wenn, wenn meinetwegen. Traveling Merchant ist weg. Kein Ding für mich. Ich habe kein Problem, wenn der Traveling Merchant weg ist. Wobei ich. Naja, und das Halloween-Update, das bietet richtig Gameplay. Weil die fügen halt diese neue Eventwährung hinzu, die man erstmal farmen muss. Das heißt, man kann nicht im, vor dem Update schon drauf farmen. Nein, man muss während des Updates drauf farmen. Dadurch haben wir jetzt während des Updates Gameplay. Dann ist es auch noch so eine Währung, bei der... Ich, ich glaube, Preston hat das nicht richtig kalkuliert, dass man mit der Grand Heaven Chest so viel bekommt. Aber weil man mit der Grand Heaven Chest so viel bekommt, macht es ja jetzt auch richtig Spaß, die Währung zu farmen. Und Preston kann das jetzt nicht rückgängig machen, weil dann würde er uns den Spielspaß nehmen. An sich war es ja gut, dass das Update so gekommen ist. Weil so sorgt das jetzt erstens dafür, dass wir wieder mehr Spielspaß an dem Update haben. Und zweitens, dass auch die Spieler, die ein bisschen hinterherhingen weil sie nicht so gute Pets haben, jetzt die Chance haben, mal wieder richtig aufzuholen, indem man halt wirklich diese event farmt. Diese Event-Pets hier sind einfach die besten Pets, die man momentan ziehen kann. Und man kann sie mit weniger Aufwand ziehen, als man momentan die Z zweitbesten Pets ziehen kann, die aus dem letzten Event. Da haben viel mehr Leute die Chance auf gute Pets. Und dann als auch bei diesem Eck mit einer erhöhten Chance auf Mythical und Legendary. Das ist richtig geil. Und noch ein Grim Reaper. Und deswegen finde ich das Update gut. Abgesehen davon gefällt mir das Farbschema hier mit dem, mit dem Violetten hier. Und der Himmel in der normalen Wette ist jetzt orange. Das ist ein das ist einfach schön. Die Farben gefallen mir. Guter Einsatz von Beleuchtung und Farben. Cool Horse. Workout. Workout. Ich liebe es. Oh. Das gibt mir endorphin Kicks. Ich liebe dieses Eck. Man kann so viele Mythicals rausziehen. Und Sache ist, nur weil die Mythicals jetzt öfter rauskommen, heißt es ja nicht, dass sie schlechter sind. Weil die sind gut. Die sind in der normalen Variante. Haben die Mythicals einfach über 3 Milliarden. Das hat der Grim Reaper, der Legendary, in Rainbow. Der Triple Damage Boost ist weg. Ja, wer juckt sich für einen Triple Damage Boost? Ich öffne gerade Eggs, Bro. Das heißt aber, der Triple Coin Boost ist auch gleich weg. Das heißt, er wird mich auch gleich belästigen. Oh nein. Ich hoffe, ich werde heute noch Messi ziehen. Stellt euch vor, ich habe einfach Messi gezogen. Mein Triple Coin Boost ist weg und deswegen konnte ich die Vampire Bat nicht sehen. Ich habe Messi gezogen. Woo! Weiter geht's. Ich möchte Messi aber jetzt unbedingt mal einen Rainbow ziehen. Ich brauche mich nicht beschweren. Ich ziehe jetzt endlich Mythicals. Das ist das erste Mal, dass ich überhaupt Mythicals ziehe. Und dann auch noch so viel. Ich brauche mich da wirklich nicht beschweren. Aber das wäre so geil. Stellt euch vor, ich ziehe mir gleich einen rainbow Mythical. Dann könnte ich das nämlich direkt nach Meta machen. Das wäre so episch. Aber dafür ist die Chance ja immer noch so gering, weil ich die Mythicals immer noch sehr selten ziehe. Ich habe jetzt 100 Millionen ausgegeben, habe viermal ein Mythical gezogen. Ich meine, beim letzten Mal habe ich 100 Millionen ausgegeben, habe gar nichts gezogen. Und jetzt bei vier Mythicals und 100 Millionen, ich gebe insgesamt 850 Millionen aus. Kann man im Kopf rechnen, ähm, wenn die Rate so weiterbleiben gehen würde, hätte ich 32 Mythicals, was eine Menge ist. Aber das nicht bedeutet, dass ich die direkt Dark Matter machen kann. Aber wenn ich davon dann... Die Chance ist ja gering, weil ihr seht, es kommen ja auch nur selten goldene und noch seltener Rainbow Pets. Aber wenn, wenn ich die Chance hätte, das wäre so krass. Ich würde dann auch sicher ein paar von diesen Mythicals verlosen, weil ihr wollt sicher auch welche haben. Und nicht jeder kann sich den Mythical Hunter Game Pass kaufen. Ist, man kann zwar auch ohne den Mythical Hunter Game Pass die Mythicals hatchen an diesem Eck. Aber ich weiß, wie lange das dauert. Ich habe es ja gestern versucht. Und ich war so verzweifelt, deswegen musste ich mir jetzt diese game holen. Dafür, dabei nochmal ein Riesendank an Crafter, oder CDF2 heißt der jetzt auf Roblox. Dafür, dass du mir die Robux dafür spendiert hast. Ohne dich wäre ich nicht da, wo ich heute bin, Crafter. Ich werde dir mal ein Eis ausgeben. Werde ich nicht. Ich hasse das Eis auszugeben. Vielleicht werde ich den Eis aus... Golden Vampire Bed. Yeah. Der Giant Pumpkin ist da und wir alle wissen, es ist eine Zeitverschwendung. Gestern Pimp Daniel hat Screenshot gezeigt, dass der Giant Pumpkin einfach in der VIP-Area gespawnt. Das heißt, man könnte den nur abbauen, wenn man VIP gekauft hat. Rainbow Vampire Bed finde ich gut. Die kann ich mitnehmen. Merci. Hu, uh, uh, hu, merci. Ich liebe es. Ich liebe es einfach. Jetzt bitte nochmal ein Rainbow ziehen und dann bin ich glücklich. Einfach ein Rainbow Mythical, das wärst du. Ja, ich habe jetzt 750 Eier geöffnet. Ich muss nur noch 750 weitere Eier öffnen. Dann habe ich das nächste Achievement freigeschaltet. Kriege ich 750 Eier hin? Nee. Oder? Doch, ich kriege 750 Eier hin. Wenn, wenn ich mit diesem Egg Opening fertig bin, dann habe ich einfach... Mein Achievement öffnet 1500 Eier erledigt. Übrigens habe ich die ganze Zeit Voice Chat an. Vielleicht. Und ich habe immer das Gefühl, jemand hört mir zu. Aber ich weiß ja, dass niemand irgendwie Voice Chat hat. Ja, gut. Es wäre irgendwie ein bisschen unangenehm, wenn ich hier die ganze Zeit stehe, laber und die Leute hören das die ganze Zeit. Aber ich will ja immer noch darauf warten, dass mich jemand im Voice -Chat anspricht. Und ich ihm dann ein paar Dark Matter Pets geben kann. Und naja, jetzt habe ich ja ein bisschen bessere Pets. Das heißt. Ich glaube, ich kann über die normalen Dark Matter Robots hinweggehen und noch ein paar bessere Dark Matter Pets verschenken. Vielleicht sogar meinen Dark Matter Grim Reaper. Mal schauen, wie weit wir kommen. Ah, das ist schön. Bitte noch mehr von den Vampire Bats in Rainbow. Und bitte noch mehr goldene Vampire Bats, aber bitte keine normalen Vampire Pets mehr. Goldene Werwölfe nehme ich auch, aber bitte keine normalen Werwölfe mehr. Die will ich einfach nicht. Nein, bitte nicht. Ich will keine Vampire Bats. Ich will Messi ziehen. Ich will Messi, please. Rainbow-Werwölfe nehme ich gern. Und noch ein Grim Reaper, die nehme ich auch gerne. Davon gerne immer mehr. Gar kein Problem, von denen kann ich nie genug haben. Ah, oh, stellt euch vor, wenn ich dann den nächsten L Pets verschenken Livestream mache. Ich meine, ihr seht das Video wahrscheinlich am Montag oder so. Ich nehme das jetzt am Sonntag auf. Und am Sonntag werde ich wahrscheinlich auch streamen. Und ich glaube, ich werde... Wenn ich heute streame, werde ich einfach Grim Reaper verschenken. Also wenn ihr das Video seht, dann kommt ihr schon zu spät. Aber wenn ihr rechtzeitig zum Livestream dabei wart, dann werdet ihr vielleicht ein paar Grim Reaper bekommen haben. Ah, Vampire Birds, ich hasse euch. Geht einfach weg. Übrigens kommt es ab und zu mal vor, dass hier Leute, während ich das ja aufnehme, zu mir kommen im Game, Sich neben mich stellen und Sachen schreiben. Ich le lese das meistens gar nicht. Ich sehe immer nur, dass da irgendwer steht wenn ich dann so im Nachhinein in den Chat gucke, dann sehe ich, da hat jemand geschrieben, please pet. Hier, kann ich ein pet, please, Conny? Ich, ich werde jetzt, während ich so ein Video aufnehme, keine Pets verschenken. Es sei denn, weil das Angebot hier immer noch steht, wenn ihr mich im Voice Chat in-game anspricht. Dann werde ich euch ein Pet verschenken, weil das steht immer noch. Und deswegen nehme ich das auch auf dem öffentlichen Server auf, damit die Leute, die Voice Chat haben, die Möglichkeit haben, mir nachzujoinen, wenn ich mal aufnehme. Wenn ich, wenn ich über Nacht farme, dann könnt ihr mir nicht nachjoinen, weil dann bin ich da auf Privatservern. Aber während so einer Aufnahme und vor allem während der Livestreams, die bei mir immer so gegen 18 Uhr starten. Aber nur am Wochenende, weil ich halt während der Woche arbeiten muss. Und ich habe immer Spätschichten. Während der Livestreams könnte ich mir auch nachjoinen. Da ist es dann nur ein bisschen schwieriger, in die Lobby zu kommen, weil... Ghoul Horse! Weiterreden! Da ist es nur ein bisschen schwieriger, mir nachzujoinen, weil da viele andere versuchen mir zu Ghoul Horse bringt mich nicht aus dem Konzept. Noch Als ob ich schon wieder ein Ghoul hier. Krass! Was? Ey, langsam wird das echt zu viel. Wobei, ich will mich nicht beschweren. Es ist nicht zu viel. Bitte gib mir weitere Ghoul Horses. Es ist zu wenig. Gib mir mehr. Gib mir mehr Ghoul Horses. Und warum habe ich noch keinen Rainbow gezogen? Los, mach. Gib mir Rainbow Ghoul Horse. Oh, ich will sehen, wie stark ein Rainbow Ghoul Horse ist. Einfach so viele Grim Reaper. Ich bin so glücklich. Ich bin der reichste Mensch der Erde. Und das nur, weil ich eine Nacht lang gefarmt habe. Und ich habe gerade mal... Wie viel habe ich jetzt ausgegeben? 150 Millionen habe ich gerade mal ausgegeben. Ich habe gestern 100 Millionen ausgegeben und ich habe nicht mal ansatzweise so gute Pets bekommen. Diese Gamepässe, die haben sich so richtig hart gelohnt. Wie soll ich denn jemals fertig werden mit dem ganzen Cash, das ich habe? Ich brauche wirklich Egg Skip und 3 äh, Egg -Pack. Leute, gebt mir mal einen Augenblick. Ich gucke, ob ich noch irgendwo her. Als ob! Hör auf mich zu unterbrechen, Ghoul Horse. Ich wollte was sagen. Ich gehe jetzt nochmal gucken, ob ich irgendwo her Robux auftreiben kann, damit ich mir den weiteren Gamepass kaufen kann. Ein Augenblick. Okay, Triple X kann ich mir nicht leisten, aber ich konnte noch genug Robux zusammenkratzen, um wenigstens Egg Opening Skip zu holen. Mit Egg-Opening Skip kann ich dann das Video schneller hinter mich bringen. Weil das dauert jetzt schon echt ziemlich lange. Okay. Egg Skip, Rare Pets, Epic Pets, All Pets. Ich will alles bis äh, Epic äh, skippen. Dann, dann kriege ich aber immer noch die Grim Reaper angezeigt, ne? Oh ja. Oh ja, das geht jetzt so viel schneller. Mm. Die blöden vampire Pets endlich weg. Oh, oh, Walkout, Walkout! Walkout! Ghoul Horse! Ja! Yeah. Oh, Egg-Opening Skip ist so schön. Dann, dann kriegt man es direkt mit, ob man was Gutes bekommt. Und noch ein Walkout. Okay, ein Grim Reaper. Was ist, wenn ich das auf All stelle? Skippe ich dann... Skippe ich dann auch die Mythicals? Wir gucken, wir gucken einfach mal. Weil wenn nicht, dann ist uh, All besser. Wenn ich, wenn ich die Mythicals nicht skippen kann, aber immerhin die Legendaries. Grim Reaper habe ich geskippt, okay. Und den Vampire Bed habe ich jetzt auch geskippt, aber das ist ja normal. Werwolf. Aber ich hätte auch gern diese Animation, wenn ich ihn habe. Den, die würde ich auch gerne skippen können. Als ob ich dein Ghoul Horse dann auch skippen kann. Okay. Dann werde ich Ex-Skip wieder auf äh, Epic stellen. Ich würde gerne Legendary skippen können. Damit ich es nur noch mitkriege, wenn ich ein Ghoul Horse ziehe. Aber okay. Dann ist es halt so. Ein Walkout bedeutet dann Legendary oder Mythical. Grim Reaper. Golden Grim Reaper. Ja, Mann. Endlich. Wir leben doch in guten Zeiten, Leute. Wir leben doch in guten Zeiten. Das ist das erste Zeichen dafür, dass ich vielleicht noch ein. Rainbow Ghoul Horse ziehe. Ich will ein Rainbow Ghoul Horse. Unbedingt. Ich bin auch zufrieden mit normalen Ghoul Horses. Noch ein Ghoul Horse. Als ob. Ich habe das Gefühl, dass dieser X-Skip Game Pass jetzt dafür gesorgt hat, dass ich noch bessere Pets ziehe. Aber ich glaube, das bilde ich mir nur ein, weil ich jetzt die schlechten Pets skippen kann. Aber das ist natürlich schön. Das, das macht Spaß, diese Pets zu skippen. Weil jetzt sehe ich, dass das ein Legendary oder ein Mythical wird. Und die Grim Reaper sind auch mega geil. Ich, ich hätte auch gerne, dass man so automatisch immer skippt und drückt. Aber naja, dann muss ich halt immer diesen extra Klick machen. Mein Maus wird's mit. Und ein Walkout. Ein Walkout. Cool Horse. Cool Horse. Ah. Digga, ich werde so reich sein heute Nacht. Wir speisen wie die Könige. Noch ein Walkout. Und... Ah, ein Grim Reaper. Peinlich. Aber gerne mehr davon. Gerne. Weil wer juckt sich schon für Vampire Bats? Eigentlich müsste ich für die Vampire Bats jetzt Auto-Delete anmachen. Aber andererseits will ich die Vampire Bats auch fusen und dann gucken, was dabei rumkommt. Ich habe früher nur einen Joke über Walkouts gemacht und jetzt. Jetzt kommt es immer wieder automatisch aus mir raus. Und Preston freut sich bestimmt, dass es so viele Leute gibt, die so viel Robux in sein Spiel ausgeben. Ich meine, mit diesem Update lohnt es sich auch wirklich, diese Gamepässe zu holen. Das Update wird aber auch nicht ewig sein. Es ist nur ein Halloween-Event. Wahrscheinlich wird, wird, sobald das Halloween-Event weg ist, wird es dann keine Eier mehr geben, denen man so gut Legendaries und Mythicals zieht. Rainbow Grim Reaper. Jetzt habe ich einfach noch einen Rainbow Grim Reaper. Und noch einen Rockout. <lacht> mythical Pets habe ich genug. Ich meine, warte mal, for real. Ich habe einfach ein Full-Team aus Mythicals plus zwei Rainbow Grim Reapers. Und das nur, weil ich gerade eben Eier geöffnet habe. Ich könnte... Ich müsste nur noch ein Ghoul Horse ziehen. Dann könnte ich ein Full-Team aus Ghoul Horses aufnehmen. Als ob. Endlich habe ich wieder gute Pets. Daddy is back. Und das Schöne ist, die haben ja auch alle Enchantments. Ich kriege die ganze Zeit Diamonds dazu wegen Glittering. 35 Diamonds bekommen. Oh, Walkout. Walkout. 40 Diamonds bekommen. Ich habe 40 Diamonds bekommen. Glittering, jammer. Oh mein Gott, ich denke gerade daran, wie viele TikToks ich aus diesem Video machen werde. Wenn ich jedes Mal, wenn ich ein Mythical ziehe, ein TikTok mache und dann vielleicht noch ein paar Mal, wenn ich ein Legendary ziehe. Oh Gott, TikTok wird so überflutet werden. Das tut mir echt leid für die TikTok-Leute. Und wenn ich so viele gute Pets ziehe, dann habe ich halt auch unendlich viele TikToks. Ich habe, glaube ich, auch schon Tage, an denen ich einfach so sieben TikToks hochlade. Und das war ich einfach nicht mehr im Über Golden Grim Reaper, das ist nice Aber weil ich einfach nicht mehr im Überblick habe An welchen Tag schon TikToks gescheduled sind und an welchen nicht Und deswegen, da habe ich so viele an manchen Tagen Und ich meine, ich kriege die gar nicht mehr reingequetscht Weil man kann ja irgendwie nur neun Tage oder so im Voraus hochladen Oder zehn, ich weiß es nicht Aber Walkout ja. Das war ja nicht mal Ronaldo Noch ein Walkout Please, Messi, please, Messi, please. Stell dir vor, du bist Messi. Und irgendwelche Twitch-Streamer in ihrem Kinderzimmer schreien dich an. Noch ein Werwolf. Und noch ein Walkout. Please, please, please. Oh. Noch ein Walkout. Please, please, please. Oh. Jetzt aber. Oh, schade. Keine Walkouts mehr. Wie sieht eigentlich der Chat aus? Oh ja, ich habe ein bisschen was gehatcht. ich sehe. Gut, und 25 Diamonds bekommen. Leute, ich nehme jetzt schon 44 Minuten lang auf. Ich hoffe, das Video wird nicht zu lang. Ich versuche, so viel rauszuschneiden, wie ich kann, okay? Okay. Ich muss jetzt auch anfangen, meine Klappe zu halten, damit ich das auch machen kann. Nein, ich halte meine Klappe. Darüber sage ich nichts. Wir sprechen nicht über sowas. 60 Diamonds, geglittert. Conny, halt endlich deine Klappe, damit du das rausschneiden kannst. Na gut, Conny, dann halte ich halt meine Klappe. Ich will aber nicht meine Klappe halten. Ich will ein Messi ziehen. Oh, ich habe keinen Messi gezogen. Ah, oh, ich habe schon wieder Messi gezogen. Hm. Wen kümmert's, ne? Pff, kann ich gleich wieder deleten. Ne, nochmal Messi. Hm. Ich habe einfach keine Energie mehr. Ich glaube, ich schaffe es einfach nicht, diese, das ganze Geld, das ich über Nacht gefarmt habe, loszuwerden. Ich glaube, ich werde im Livestream noch richtig viele Eier öffnen. Ich schaffe das einfach nicht. Ich nehme jetzt schon so lange auf. Ich habe gerade mal 250 Millionen ausgegeben. 250 Millionen. Ich meine, wenn ich den Triple Egg Hedge Game Pass hätte, dann hätte ich jetzt auch schon 600... Ne, 700... 750 Millionen ausgegeben. Und dann wäre ich schon fast fertig, ne? Wenn, oh, ich brauche Triple X. Mit Triple X hätte ich jetzt schon fast alles ausgeben können. Ich hätte so viel mehr Pets gezogen. Aber na gut, ich, ich werde ich werd meinen Schuh meinen ja die Crafter fragen, ob er mir noch die Robux für Triple X gibt für den Livestream heute Abend. Und übrigens... Rainbow Ghoul Horse! Als ob ich dir den Rainbow ziehe! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft im Leben. Ich bin der reichste Mensch der Erde. 23 Milliarden hat der Rainbow. Ich werde direkt Dark Matter machen. Ich werde direkt Dark Matter machen. Oh mein Gott. Und das wäre doch ein guter Punkt, um das Video zu beenden. Was ist euer Lieblings-Update? Und was ist auch euer lieblings -Event? Ich kann euch so viel verraten. Das Update, das ich am wenigsten mochte, war das Oster-Event. Aber schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare. Das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like, abonniert meinen Kanal. Bis dann und ciao!